Wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte geht, so ist die Schweiz eines der Länder, das ganz oben auf der Liste steht. Männer und Frauen haben vor dem Gesetz dieselben Rechte. Minderheiten werden gesetzlich geschützt und das Recht auf Leben und Menschenwürde sind in der Bundesverfassung fest verankert. Wie steht es aber mit den Menschenrechten für ungeborene Kinder? Ausgerechnet die allerschwächsten unserer Gesellschaft die noch nicht einmal selber ihre Stimme erheben und für ihre Rechte kämpfen können, sind weder durch die Bundesverfassung noch durch die Gesetzgebung ausreichend geschützt. Eine Hebamme, welche sich an Kla.TV gewendet hat, schreibt dazu, Wer denkt, dass ungeborene Kinder gesetzlich ausreichend geschützt seien, irrt. Man betrachtet zum Beispiel die Artikel im Schweizer Strafgesetzbuch, die den Schwangerschaftsabbruch regeln. Eine zeitliche Obergrenze für Abtreibungen gibt es in den Artikeln nicht und die Bedingungen für eine erlaubte Abtreibung sind so dehnbar definiert wie ein maximal weichgekauter Kaugummi. Bisher ist es zum Glück nicht die Regel, aber eine Abtreibung bis kurz vor der Geburt ist gesetzlich gesehen tatsächlich möglich, selbst bei einem kerngesunden Kind. Das müssen Herr und Frau Schweizer endlich verstehen und etwas dagegen unternehmen. Um diese gravierende Gesetzeslücken zu schließen, wurden zwei eidgenössische Volksinitiativen lanciert. Der Inhalt dieser Initiativen wurde im Rahmen der 18. ACK vorgestellt. Sehen Sie im Anschluss das Kurzvideo an. Jeder, der den gesetzlichen Schutz von Ungeborenen verbessern möchte, kann diese beiden Initiativen bis im Juni 2023 unterzeichnen. Den Unterschriftenbogen finden Sie unterhalb der Sendung zum Herunterladen. Wie gesagt, ich bin die Julia, ich bin Hebamme, das seht ihr hier auf diesen Bildern. Und ähm, ich habe noch ein kleines Anliegen, das jetzt vor allem die Schweizer betrifft, weil es ist eben so, wir können auch aktiv werden in der Schweiz. Wir haben zum guten Glück noch diese Möglichkeit, dass wir auch mindestens versuchen können, politisch etwas zu bewegen. Und dazu sind bei euch, bei den Schweizer Orten, sind drei verschiedene Bögen aufliegen, und zwar zwei Initiativen und ein Referendum. Und ähm, den einen Bogen möchte ich gerne kurz vorstellen, das betrifft mein Gebiet, mein Herzstück. Und es geht um die in in zwei Initiativen zum Lebensschutz. Die heißen einmal darüber schlafen und die heißen lebensfähige Babys retten. Und das möchte ich ganz kurz noch erklären, weil wenn man es besser versteht, dann weiß man auch, warum man unterschreiben soll. Und ich als Frau vom Wach, ich habe den Eindruck, das sind zwei ganz wichtige Initiativen, weil sie decken eine wichtige oder eine gravierende Lücke in der Schweizer Gesetzgebung, decken sie ab. Und das muss ich ganz kurz erklären. Ganz kleine Schlaufe noch. Und zwar ist es so, das wissen vielleicht einige Schweizer, einige vielleicht noch nicht. In der Schweiz ist es erlaubt, dass man bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei abtreiben darf. Das ist etwa diese Größe, dann etwa dann die ein Kindlein erreicht. Das Kindlein, das Herz schlägt dann zwar schon seit Wochen, aber bis zu diesem Zeitpunkt ist es straffrei möglich. Dort hört aber dieser Gesetzesartikel noch nicht auf. Da geht er noch ein bisschen weiter. Und zwar besagt dieser, dass es unter gewissen Bedingungen auch möglich ist, noch zu einem viel späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft auch noch eine Abtreibung vorzunehmen. Natürlich ist es so formuliert, dass man es auf den ersten Moment nicht gar checkt und dass es irgendwie auch ein Schwammartikel ein bisschen ist, aber die Gesetzlücke, die ist da, das Türchen, das ist potenziell offen, dass man bis kurz vor die Geburt abtreiben, abtreiben kann. Da bewegen wir uns dann in diesen Dimensionen, um das einfach mal ein bisschen zu, zu sinnbildlichen. Und darum hat sich ein mutiges Komitee zusammengetan und ich habe davon erfahren und möchte es kurz vorstellen, die haben auf ganz Wirklich gute Weise haben Sie dieses Anliegen in zwei Initiativen formuliert. Und die erste Initiative, die Sie formulieren, die heißt eben einmal darüber schlafen, wie es Frau Bahner heute Morgen so gut formuliert hat. Sie hat gesagt, eine informierte Entscheidung ist es erste, wenn man einmal darüber geschlafen hat. Das ist Satz, habe ich gerade gehört, weil es ist halt schon so, in der Schweiz, der Arzt muss zwar der schwangeren Frau ein Verzeichnis abgeben über alle Hilfsstellen und Beratungsmöglichkeiten. Aber wenn zwischen dem Beratungsgespräch und der Abtreibung eine Viertelstunde Zeit liegen, meine Lieben, dann nützt dieses Verzeichnis einen alten Hut. Weil ein Hilfsangebot ist erst eines, wenn die Frau auch die Möglichkeit hat, es auch wahrzunehmen. Oder? Und darum verlangt dieses Komitee einmal darüber schlafen, mindestens einen Tag Bedenkzeit zwischen Beratung beim Arzt und tatsächlich eingenommener Pille. Und ähm, die zweite Initiative, das ist beides auf einem Bogen, das ist das vereinigt. Da muss man also zweimal unterschreiben. Die zweite Initiative heißt Lebensfähige Babys retten. Und da sind wir dann eben wieder bei denen da, weil die können aber an gewissen Zeitpunkt können die Kinder atmen, auch wenn sie zu früh geboren sind. Die können atmen außerhalb des Bauches. Und diese zweite Initiative, die verlangt, wenn ein Baby schon so reif ist, dass es atmen kann, dass es selber überleben kann, dann darf es nicht mehr abgetrieben werden. Und das ist einfach doch einfach herrlich. Also ich finde es einfach super, eine Regelung, wo man mindestens mal versucht, einen kleinen Schieber da reinzuschieben, schie einfach mal eine erste, eine erste Scheibe vom Salami. Wie Herr Thiel das heute Morgen so schön gesagt hat, hat gesagt, besonders schützenswert sind Eigentum, Familie und das Leben. Und er hat gesagt, vor allem dieses Leben, das sich noch nicht selber schützen kann, dieses müssen wir ganz besonders bewahren. Und ich finde, diese zwei Initiativen sind ein wunderbarer Ansatz, eben einerseits, um die Frauen zu bewahren vor Entscheidungen, die sie später im Leben dann vielleicht wirklich bereuen, die ein ganzes Leben beeinflussen können. Das ist keine Blindharmoperation oder eine Mantelentfernung. Hey, das ist so ein wichtiger Entscheid. Da können wir wirklich den Frauen helfen, dass sie da nicht überstürzt in etwas reingeraten. Und wir können den Kindern helfen, weil gemäß Schätzungen können über 1000 Kinder in der Schweiz, nur schon in der Schweiz, gerettet werden mit diesen beiden Vorlagen. Und darum sage ich, solange wir noch können, nehmen wir doch den Schreiber in die Hand und unterstützen dieses Anliegen. Ich glaube, die Kinder und die Frauen, die werden uns danken, weil jedes Kindlein, egal ob gewünscht oder nicht gewünscht, es kann zu so einer Perle werden und ich glaube, das lohnt sich. Und ebenso liegen auch noch zwei weitere Unterschriftenbögen auf. Eben Informiert euch, geht zum, zu den Tischen, nehmt diesen Schreiber in die Hand. ist doch toll, wenn wir diese Rechte als Schweizer noch nutzen, solange wir noch können. Ja. Ja.